Zuerst äh, müssten wir ja äh, anerkennen, dass Gott der äh, ursprüngliche Glaubensstifter ist, weil äh, er uns ja den Glauben als äh, Geschenk gibt. Aber wenn das gesagt ist, dann äh, steht uns auch eine große Rolle als Glaubensstifter zu, äh, eine große Verpflichtung. Äh, damit das gelingt, äh, brauchen wir viele äußerliche sagen: wir brauchen äh, Freiheit, einen freien Raum, den Glauben zu leben und zu verkünden. Wir brauchen äh, Strukturen, worin wir leben können und wodurch wir auch den Glauben äh, sichtbar machen können. Aber vor allem müssen wir, wenn wir Glaubensstifter werden wollen, den Glauben, äh, den wir schon haben, bewahren, leben, äh, uns äh, dessen äh, bewusst machen, äh, ihn als einen großen Wert ansehen.